Ähm, ich bin Max, ich bin äh, 23 Jahre alt, ich studiere im fünften Semester Social Media Systems und habe mich vor zwei Jahren selbstständig gemacht. bin tatsächlich äh, nebenbei noch Jugendreisebegleiter und fahre seit Jahren im Sommer mit äh, Jugendlichen irgendwo in die Welt, ähm, 16- bis 18-Jährigen, ähm, also auch als Entertainer kann ich mich sehen.